Stell dir vor, wie vorteilhaft es wäre, wenn man biologisches und menschliches Gewebe sowie Organe einfach selbst drucken könnte und in menschliche Körper transplantieren könnte, ohne dass dann in dem Fall eines Organes ein Spenderorgan notwendig ist. Das könnte viele, viele Leben retten. Und was sich nach Zukunftsmusik anhört, wird gegenseitig bereits von einem börsennotierten Unternehmen erfolgreich praktiziert. Wenn auch noch nicht bei Organen, sondern zunächst bei Knochen- und Knorpelgewebe. Und damit hallo und herzlich willkommen zu diesem neuen Video auf Improved Wi-Fi. Heute mit einer Kurzanalyse zu dem 3D-Druckunternehmen Selling. Selling ist ein schwedisches Unternehmen, was 2016 in Göteborg von Erik Gartenholm und Hector Martinez gegründet worden ist. Und das Geschäftsmodell basiert auf dem Vertrieb von... Bioimplantaten über das Internet, wenn man es ganz allgemein formulieren will. Und diese Bioimplantate werden durch 3D-Bioprinting erzeugt und können zum Beispiel menschliches Gewebe oder aber in Zukunft auch menschliche Organe sein. Was sich nach Science Fiction anhört, ist deutlich gegenwärtiger, als man erwarten würde. Die unzähligen Vorteile und Potenziale liegen auf der Hand, insbesondere wenn man bedenkt, dass ein Unternehmen hier künstliche Organe herstellen kann und das ermöglicht, wie gesagt, Menschen, die kein Spenderorgan bekommen, doch noch einen Ausweg zu haben. Die Produkte von Selling werden schon in 600 Laboren in... 50 Ländern benutzt, Stand 2018 und bevor ich näher auf dieses total surreale Geschäftsmodell eingehen möchte, zunächst noch ein paar allgemeine Fakten über das Unternehmen und wie immer der Hinweis, dass dieses Video keine Aufforderung oder Empfehlung zum Kauf oder Verkauf von Selling oder anderen Wertpapieren darstellt. SELEC ist am NASDAQ Stockholm gelistet und der letzte Kurswert lag bei ca. 382 schwedischen Kronen. Eine schwedische Krone entspricht 10 Euro-Cent und 12 Dollar-Cent. Das heißt, der Kurswert liegt derzeit bei 39 Euro umgerechnet und bei 45 US-Dollar umgerechnet. Und betrachtet man den historischen Chart, so wird ersichtlich, dass Selling durch seine späte Gründung äh, noch gar nicht so lange an der Börse handelbar ist. Der IPO erfolgt im Jahr 2016 und jetzt kommt etwas sehr Interessantes und Wichtiges, weil es widerspiegelt, wie zukunftsträchtig das Geschäftsmodell und die zugrunde liegende Technologie vom Markt bewertet wurde. Bevor ein Unternehmen an die Börse geht, also vor dem Initial Public Offering, bei dem die Aktien dann das erste Mal verkauft werden und neues Geld eingenommen werden kann, kann man auch als Investor bereits Angebote machen, für welche man bereit ist, eine Aktie beim IPO zu erwerben. Und je mehr Investoren ihr, Kunden, äh, ihr Interesse bekunden, beim IPO Aktien erwerben zu wollen, desto höher kann ein Unternehmen den IPO-Preis ansetzen. Und bei Selling war es so, dass die Nachfrage bei Investoren bei über 1000% lag. Das heißt wiederum, dass die Erwartung, dass Investoren sich eine Option auf den Erwerb von dem beim IPO emittierten Aktien zum angesetzten IPO-Preis sichern wollen, die Erwartung ganz wichtig um das Zehnfach übertroffen hat. Und das führt wieder dazu, dass Unternehmen in Abhängigkeit zur Nachfrage den IPO-Preis pro Aktie erhöhen und somit einen höheren Differenzwert zwischen dem pro Aktie gegebenen intrinsischen Wert, auch bezeichnet als der Nennwert, und dem Wert der Aktien erfolgt. Und letztendlich lag der IPO-Kurswert dann bei 23 schwedischen Kronen. Und im ersten Jahr an der Börse stieg der Kurs auf bereits 30 schwedische Kronen an, was einem erheblichen Wachstum von Pi mal Daumen nach Adam Riese 40% entspricht. Ja, und im April 2020, ich, ungefähr kurz nach dem Corona-Crash müsste es gewesen sein, kam es dann zum Beginn einer starken Rallye. Die Aktie stieg von einem Kurswert von ca. 100 schwedischen Kronen auf über 400 spätische Kronen in der Spitze und liegt wie bereits erwähnt aktuell bei 382 spätischen Kronen, nachdem es ausgehend von dem Allzeithoch bei ca. 481 spätischen Kronen dann jetzt eine kleine Korrektur erfolgte. Eine zwischenzeitliche Vervierfachung des Kurswertes innerhalb von einem Jahr ist gewiss eine Seltenheit, die zumeist nun sehr wachstumsstarken und innovativen, man könnte aber auch Negativ konnotiert gesagt, gehypten Branchen ähm, erfolgt wie zuletzt im Wasserstoffsektor, den ich auch nach wie vor äh, für einen sehr guten Wachstumsmarkt erachte, auch wenn nicht notwendigerweise im Bereich der Automobilität. Selling unterscheidet sich allerdings noch deutlich von den Kursraketen aus dem Wasserstoffbereich, da das Unternehmen bereits vor dem IPO ein stabiles Einkommen hatte. Selling war lange Zeit Hersteller von sogenannten Bio Inks. Und wie ich das verstanden habe, handelt es sich um biologische Hüllen und Verbindungsstoffe, welche für das 3D-Drucken von biologischen Stoffen halt genutzt wird, um diese biologischen Strukturen zu erzeugen. Und bekannte Beispiele dafür findet man zu häufig in der Lebensmittelindustrie oder Kosmetik, ähm, ja, wo zum Beispiel Gelatine oder das Protein, äh, Protein Kollagen als Bindemittel genutzt werden. So sind in Gummibärchen Gelatine enthalten, um die Zuckermasse zu binden, und Kollagen zum Beispiel in Teigwaren oder aber auch in kosmetischen Anwendungen. Und durch ihre nicht enzymatische Wirkung eignet sich Kollagen und Gelatine also hervorragend zur Bindung biologischer Substanzen, zum Beispiel ähm, Zellen. Und deshalb werden sie im Bereich Bioprinting verwendet. Ja, aufgrund dessen, dass Zelling viele Abnehmer hatte für solche Bio-Inks, ähm, dem Abnehmern jedoch oftmals nicht ausreichend Drucker zu fairen Preisen zur Verfügung standen, entschloss sich Selling dann dazu einen eigenen 3D-Bio-Drucker herzustellen, welcher weniger als 5.000 Euro kostet. Und, äh, gesagt getan, im Jahr 2015 erfolgte dann der Release des sogenannten Incredible 3D Printer, welcher auch maßgeblich dann dazu geführt hat zum IPO im Jahr 2016. Ähm, ja Und im Jahr 2017 sogar in einem Forschungsprojekt genutzt wurde, um menschliche Zellen in eine Maus zu implementieren, äh, implementieren im, implantieren, ähm, welche innerhalb tatsächlich der Maus auch begannen zu wachsen. Und jetzt kommt das Wichtigste an der Sache. Die menschlichen Zellen waren eben keine wirklichen, in dem Sinne, Zellen, die einem Menschen enorm worden sind, sondern sie wurden auch mit dem 3D-Bio-Bioprinter erzeugt. Eben der Incredible 3D Printer. Mittlerweile gibt es deutlich mehr äh, 3D Bioprinter von Selling für jeweils spezifische Anwendungszwecke und durch zahlreiche Übernahmen hat Selling immer wieder auch das Know-how ins Boot geholt, was insbesondere die Innovationsbreite des Unternehmens fördert, denn äh, der Bioprinting Prozess und da werde ich nochmal ein extra Video zu machen, weil der Bereich so spannend ist, ähm, ist es so, dass natürlich, wenn man jetzt ein Organ drucken möchte, dann muss man das Ganze vorher erstmal erstmal sich ein Bild machen. Man muss es wirklich scannen. Da gibt es ja verschiedene Methoden mittlerweile und da kann natürlich viel auch mit Software, mit KI gearbeitet werden. Und genau in diesem Bereich der, sag ich mal, auch des digitalen Abbildentwurfs eines Organs oder einer biologischen Struktur, das ist auch ein Bereich, der bei Selling, ähm, ja einen zunehmenden großen Teil auch ihrer Produkte und Services ausmacht und da ich in diesem Video äh, nicht nicht zu lange reden möchte schauen wir noch kurz auf die langfristige und aktuelle Entwicklung des Unternehmens ja. ist die derzeitige Kursbewertung angesichts des Geschäftsmodells und einem erwarteten Ergebnis äh, Wachstum also Gewinnwachstum derzeit haben wir noch keinen Gewinn aber Ausgehend vom derzeitigen Niveau von über 90% ist das gerechtfertigt. Und da schauen wir einfach mal auf folgenden Chart. Man kann eindeutig sehen, dass der Umsatz in den letzten ein bis zwei Jahren extrem angestiegen ist. Insbesondere seit August 2020 betrachtet man also diese Entwicklung seit August 2020. Die ist ja äquivalent zu der Entwicklung der letzten drei Quartale. So kann, kann man halt feststellen, dass das Beta zwischen den Umsatzwachstum und den operativen Kosten zugunsten, der derzeit noch negativen Gewinnmarge einen positiven ja, Trend aufweist. Und wenn man das Ganze extrapoliert, dann kann man sagen, im Jahr 2020 könnte die erste, ja, könnten die ersten schwarzen Zahlen, die ersten positiven Ergebnisse, Quartale seit dem Börsengang dann erfolgen. Und die bilanzielle Aufstellung, insbesondere das Verhältnis von Vermögen und Schulden sowie kurzfristig und langfristig ist insgesamt gesund. Kommen wir nun zum Fazit. Sollte man derzeit bei Selling einsteigen? Ich persönlich müsste mich noch mal tiefer einlesen in die Investor Relations, in das Printing, um eine wirklich gute, fundamentale Entscheidungsbasis zu haben. Bin aber durchaus im Kauf der Aktien gegenüber positiv gestellt. Beim derzeitigen Kursbuchwert von 5,7 ist das Unternehmen sicherlich nicht illusorisch überbepreist, nichtsdestotrotz im Hinblick auf die diskontierten zukünftigen durchschnittlichen Gewinnerwartungen zweimal so hoch bewertet. Wie es fair wäre, aber ganz wichtig, Prognosen sind Prognosen und nur weil eine Aktie überteuert ist, heißt es eben nicht, dass man sie nicht kaufen sollte. Die meisten guten Aktien, das ist einer der Fehler, die ich seit, seit dem Beginn gemacht habe, dass man immer schaut, okay, ist die Aktie günstig und wenn die überbewertet ist, dann kaufe ich die nicht. Also wer vor zwei Jahren ich mal, eine Apple oder eine Amazon gekauft hätte, obwohl die äh, de facto überbewertet war, ja, der hätte vier Rendite verpasst. Und aus diesem Grund äh, ist man besser manchmal beraten, wenn man auch überteuerte Aktien kaufen wenn sie ein großes Potenzial auf Wachstum äh, bieten und in ihrem Markt gut positioniert sind. Und einer der weltweit wichtigsten Forschungsbereiche in der Medizin stellen Heilungsmethoden bei Krebs dar. Genau hier bietet auch äh, Selling ein enormes Potenzial. Und wenn man also immer nur unterbewertete Aktien sucht und kauft, dann geht man weniger Risiko ein, hat aber auch nicht die Möglichkeit von enormen Wachstumsbereichen zu profitieren, wie es Bioprinting. Darstellt. Ja, in dem Sinne, welche 3D-Aktie soll ich als nächstes hier vorstellen? Was haltet ihr von der Aktie? Schreibt es gerne in die Kommentare. Für den YouTube-Algorithmus auch, da wäre natürlich auch ein Abo nicht schlecht. In dem Sinne, ich bin raus, macht's gut, bleibt gesund und ciao.